Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax in meinem kleinen Konto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Nach 16 Tagen beträgt mein Konto 2490,67 Euro. Das entspricht einem Tagesgewinn von 1469,67 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn nach 16 Tagen von 91,85 Euro. Heute folgt Tag 17, meine Staffelungen sind 25, 63, 158 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige, sehr wichtige News, eben Australisch-Dollar, Britisch Pfund und US-Dollar. In 14 Minuten sind wichtige US-Dollar-News, also muss ich mich etwas beeilen. Nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5. Ich kannte 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, äh, Britisch Fund, US-Dollar. ganz gut aus. Der Kurs müsste allerdings noch steigen. Ich schaue mal weiter. Köttisch Fund Schweizer Franken es sind keine 60 Sekunden möglich. Fund. Astralis Dollar. Hier steige ich ein, zweimal, gegebenenfalls noch ein drittes Mal. Ich bin jetzt noch mal rein. Jetzt sollte. Sollte der Kurs in den nächsten Sekunden wieder fallen? Aktuell sind zwei von drei Trades im Gewinn. Wer sich für meine Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich bis 31.12. 2020 meine Corona-Aktionen, Corona-Aktionen gönnen, im nächsten Jahr ist dies nicht mehr möglich. Sieht gut aus, aktuell sind alle drei Trades im Gewinn. Nähere Informationen zur Corona-Aktion findet ihr auf meiner Webseite. Bei Fragen bitte den Support kontaktieren. Link findet ihr in der Beschreibung. Alle drei Trades deutlich gewonnen. Das dürfte wieder ein fetter Tagesgewinn sein von... 182 Euro und vier Cent. Bis zum nächsten Mal. Adios.